Break the Circle. Langsam ging ich den dunklen Korridor entlang. Er erstreckte sich in einer undefinierbaren Länge. Ich war auf der Suche, auf der Suche nach mir selbst. Schon seit Ewigkeiten quälte mich ein und dieselbe Frage. Wer war ich? Wo gehörte ich her? Meine bedeutende Reise, die mehrere Jahre meines Lebens in Anspruch genommen hatte, führte mich nun hierher, in einen Flur eines alten Hauses. Obwohl dieses Haus schon lange verlassen und an den Fassaden vollkommen verwachsen war, konnte ich mühelos eindringen. Zu meiner Verwunderung klemmte nicht mal die Eingangstür. Während ich weiter meines Weges trat, bemerkte ich eine kleine Sanduhr, an einem alten Holztisch neben mir. Mein Kerzenständer, den ich in der Hand hielt, war mit drei fackelnden Lichtern die einzige Quelle, die es mir ermöglichte, in der schierendlosen Dunkelheit etwas zu erkennen. Vorsichtig hielt ich jene in die Nähe des Glases, das sich schützend um den laufenden Sand entlang zog. Der Sand war schwarz. Pechschwarz. Er glitzerte leicht unter dem warmen Licht, wie Diamanten, schoss es mir durch den Kopf. Doch dieser Moment der Schönheit erinnerte mich daran, dass mir nicht viel Zeit blieb. Die Sanduhr war ein Zeichen. Lange würde ich hier nicht verweilen können. Von diesem Gedanken in die Realität zurückgerissen, wandte ich mich von meiner inneren Uhr ab und suchte weiter nach meinem Ziel. Irgendwo musste es doch sein. Ganz bestimmt war das der Ort, an dem ich mich selbst finden würde. Ich spürte es. Mein Blick wanderte über die blutroten Tapetenwände zu meiner Seite, während ich jedes einzelne Ensemble mit Faszination betrachtete. Es waren Spiegel. Die an den Wänden hing, in unterschiedlichen Formen und Größen. Selbst die Rahmen, die diese wunderschönen Meisterwerke umhüllten, wirkt mit feinster Präzision und ihren Mustern wie von einem unmenschlichen Wesen geschaffen. Jeder von ihnen wirkte älter und zerbrechlicher. Je weiter ich meinen Weg tat, inzwischen schien mir der Korridor nicht mehr so lang vorzukommen, wie ich zunächst angenommen hatte. Meine Augen saugten sich förmlich an meinen eigenen Gebilde fest, so daß ich ganz und gar die Zeit vergaß. Ich vergaß die gesamte Welt um mich herum. Behutsam berührte ich einen der Spiegel mit meiner Hand. Sie zitterte leicht, als habe ich Angst, einen Schlag zu bekommen insofern ich mein Ebenbild berühren würde. Ich lächelte, wie Töricht. Doch meine bleichen, knochigen Finger schafften es, nur den harten, zierenden Rahmen zu berühren, der aus schwarzem Ebenholz bestand. Ein seltsames Flüstern hatte meine Aufmerksamkeit auf sich gerichtet. Beeil dich, die Zeit rennt. Bist nicht schnell, das Dunkel gewinnt. Mir war es ein Rätsel, warum die Stimme in Reimen sprach, jedoch konnte ich in dem Moment nicht anders als ihr folgen. Es war wie ein Zwang, der meine Beine dazu antrieb, sich selbst in Bewegung zu setzen. ohne dass auch nur mein Gehirn diesen Befehl ausgesprochen hatte. Schweigend ging ich den letzten Klängen nach. Das Geflüster verhallte in meinem Kopf wie Wassertropfen, die man weit in der Ferne hörte. Zeitgleich spürte ich einen schmerzhaften Stich in meinem Herzen. Von Mal zu Mal fühlte ich mich älter und älter. Auch meine Muskeln verloren immer mehr an Kraft. Schleifende Geräusche nahmen an Stelle von festen Schritten Platz. Als ich um die Ecke bog, nahm ich im Schein der Kerzen eine rote hölzerne Tür wahr. Sie war inmitten demselben Rot versehen, wie auch die Tapetenwand der ich nun den Rücken zukehrte. Den Kerzenständer auf einen Tisch neben mir gestellt, wagte ich mich an den Türknopf. Es kostete mich unvorstellbare Kraft und Überwindung, den goldenen Knopf mit einem Handgriff zu drehen. Mein Körper wollte mich warnen, doch wovor? Vor meinem wahren Ich? War hinter dieser Tür etwa mein Ziel? Nach einigen Versuchen und unter großen Schmerzen schaffte ich es letztlich doch, die Tür samt ihren Geheimnissen zu öffnen. Kaum hatte ich einen Fuß über die Schwelle gesetzt, schon durchflutete meine Adern meine altgewonnene Kraft. Erleichtert atmete ich auf. Mein junges Alter war wieder zurückgekehrt. Dennoch währte meine Freude nicht für lange. Unmittelbar vor mir bäumte sich ein riesiger, rechteckiger Spiegel. Sein Rahmen war mit solch einem wunderbaren, unaussprechlich schönen Muster verziert gewesen, dass ich vor Erstaunen die Luft anhielt. Vorsichtig näherte ich mich diesem aus kaltem Glas gefertigten Kunstwerk und betrachtete mich sorgfältig. Jedes meiner Zuckungen, jedes meiner Bewegungen ahmte mein Spiegelbild mir nach. Automatisch formte sich ein Lächeln auf meinen Lippen, doch dessen meines Abbildes formte sich zu einem teuflischen Erschrocken rang ich nach Luft. Ehe mein Gehirn das eben Gesehene verarbeiten konnte, erschienen wie aus dem Nichts zwei Gestalten neben meinem, anderem Ich, das in dem Spiegel gefangen war. Eines davon, eines davon, glich dem Teufel und hatte zwei Ziegenbockhörner auf seinem Kopf. Der Oberkörper war frei, muskulös, und wie auch sein Restlichen, und wie auch seine restlichen Körperteile in ein tiefes Nachtschwarz getaucht, als habe man ihm vollkommen mit Teer eingegossen. Die zweite Person links daneben war in ein riesiges weißes Tuch gehüllt. Dieses Tuch war durchsichtig, dennoch bedeckte es die Hälfte seines Gesichts, so dass ich nur seinen Mund sehen konnte. Stumm stand es da und hielt etwas Brennendes in der Hand. Es musste eine halbe Kerze gewesen sein oder ein einfaches Teelicht. Alle drei Wesen schauten spöttisch auf mich drein, als wollten sie mich für mein verwirrtes und ängstliches Auftreten auslachen. Bis in den Tod hinein. Panisch drehte ich mich um, schrie sie an, sie sollen mich in Ruhe lassen, schlug auf sie ein, trat sie. Jedoch war alles, was ich traf, reine Luft. Plötzliche Kopfschmerzen setzten mich außer Gefecht. Ich schrie in den Raum hinein und hielt mir mit meinen Händen die Ohren zu, presste meine Augenlider fest zusammen. Ich wollte, dass es aufhört. Es muss alles ein Ende finden. Im blitzschnellen Rhythmus tauchten Bilder vor meinen Augen auf, die meinen gesamten Weg bis hierhin zeigten. Die Spiegel, der Flur, die Sanduhr, die rote Tür. All das schien wie eine einfache Erinnerung zu sein. Wie ein Albtraum, den ich immer und immer wieder durchlebe. Nur war das hier real. Viel zu real. Begreifst du es etwa immer noch nicht? Donnerte eine glasige, klare Stimme unmittelbar vor mir. Meine Schreie verstummten abrupt. Immer noch von Angst getrieben, drehte ich mich zu der Richtung um, in der ich die Stimme vernommen hatte. Mein Schwiegerbild war immer noch da, nur ohne seine höllischen Begleiter. Was, was soll ich begreifen? Meine Stimme klang heiser als gewollt. Mein Ebenbild lächelte mich verstohlen an. Mit seinen Lippen formte er die Antwort, nach der ich so lange gesucht hatte. Ich bin du. Dein echtes Du. Das war ich schon immer. Weh. »Wie ist es möglich?« stotterte ich, zu benommen, um einen klaren Gedanken zu fassen. Zu meiner Überraschung agierte mein wahres Ich, nicht mit einer Erklärung, sondern mit einer Waffe, die er prompt auf mich richtete. Ein Gehirn arbeitete schnell und reagierte sofort, was er vorhatte. »Nein, nein, bitte!« »Tu es nicht! Ich flehe dich an! befrei. Ein Schuss fiel, ohne dass er sich auch nur die Mühe machte, mich zu unterbrechen. Er lächelte nur. Er lächelte nur, so wie er es bei unserem ersten Treffen getan hatte. Schmunzelnd sah ich zu wie die kleine Schusswunde auf seiner Stirn stoßartig Blut hervorbrachte. Seine Zeit war ohnehin abgelaufen. Die innere Uhr hatte es mir gesagt. Das letzte Korn war gefallen, ehe er auch nur die Tür erreicht hatte. Langsam steckte ich die Pistole zurück und trat aus dem Raum. Mit einem Dreh an dem Türknopf wurde alles von vorne beginnen. Die Sanduhr wird zurückgedreht. Er wird wieder beginnen, nach sich selbst zu suchen. Immer und immer wieder. Und ich werde ihn vernichten. Mal für mal. Der Zyklus wird niemals gebrochen werden geschrieben wurde diese creepy Purser von black rose 16